Schönen guten Tag, mein Name ist Alexander, ich bin von OpenCMS und ähm, ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man in OpenCMS Templates konfigurieren kann, wie man ähm, zum Beispiel auch mit mobilen Geräten arbeiten kann und ein paar andere Themen aus dem Bereich Barrierefreiheit oder vielleicht auch Social Media, wenn es die Zeit noch erlaubt. Ähm, Im OpenCMS... Ich muss mich jetzt erstmal anmelden. Ich mache das hier über das Frontend. Im Open CMS haben wir eine sehr visuelle, ich sage mal, äh, Oberfläche für den Redakteur. Das heißt, der Redakteur arbeitet im Wesentlichen in einer Ansicht, die tatsächlich der Website entspricht. Ähm, ich bin jetzt bereits angemeldet und kann auch bearbeiten. Das äh, sehe ich allerdings nur hier oben an diesem kleinen Punkt oben rechts in der Ecke. Wenn ich den klicke, aktiviere ich die Bearbeitungsoptionen. Jetzt ist das hier schon so ein bisschen zusammengebastelt, äh, sehe ich. Ich muss mal was wegnehmen. Ähm, hier äh, sehe ich jetzt eine Seite mit verschiedenen Elementen. Die Elemente hier sind alle mit so einem Punkt markiert. Wenn ich mit der Maus die anfahre, habe ich verschiedene Optionen. Ich kann die zum Beispiel verschieben. Und diese Elemente werden alle als separate Dateien in XML gespeichert. Und das, äh, die Seite darum herum ist ein Template, welches dann diese verschiedenen XML -e, äh, in der jetzt hier gesehenen Formatierung rendert. Ähm, und ich kann jetzt, äh, wenn es das Template zulässt, verschiedene Einstellungen vornehmen. In, in diesem Demo-Template zum Beispiel können wir sagen, ich möchte mehrere Spalten haben. Das ist jetzt tatsächlich eher für einen End-User. Das Erstellen dieser Templates hier zu präsentieren, das würde definitiv zu weit führen. Ähm, was der End-User aber nachher sieht, ist, er kann hier zum Beispiel die Spalten-Columns wählen. Das ist jetzt drei Columns. Ich könnte auch mal umschalten auf zwei. Dann ist halt rechts jetzt die Spalte weg oder ähm, auf, äh, auf einen, dann ist es halt nur noch der zentrale Seitenbereich. Wie Sie sehen, diese Inhalte in der Mitte passen sich dann natürlich entsprechend an. Ich schalte das mal zurück, weil es einfach in den drei Columns doch schöner aussieht. Das ist jetzt eine äh, Konfigurierung die das Template zulässt, wenn ich neue Seiten anlegen möchte. Auch das, der Begriff Templating, ist ja auch extrem flexibel auslegbar. Zum Beispiel beim Anlegen von neuen Seiten begebe ich mich hier in diesen Sitemap-Editor. Hier sehe ich links meine Navigationsstruktur. Ich kann jetzt auch neue Seiten hinzufügen über so einen Zauberstab. Mir werden verschiedene Optionen angeboten. Zum Beispiel gibt es eine Default-Page mit äh, drei Spalten oder eine Zwei-Spalten-Page. Ich lege jetzt mal einen Inhalt mit zwei Spalten an. Hier einfach reinlegen, äh, den irgendwie umbenennen. So, jetzt habe ich eine neue Seite. Die URL sehe ich hier auch. Jetzt kann ich diese Seite anfahren und sehe direkt... Äh, ich habe jetzt eine Seite bekommen, wo bereits Elemente drauf sind. Also quasi ein äh, vorkonfiguriertes Template mit Default-Elementen. Diese Elemente wie hier links erscheinen oder auch oben sogar der Kopf. Und ich kann dann natürlich auch wieder neue Seite hinzufügen, neue Elemente, neue Inhalte. Zum Beispiel hier eine Blumenbeschreibung, sagen wir, von einer Orchidee. Und weil ich das im zweispaltigen Layout habe, erscheint die jetzt zweispaltig. Und über den Schalter oben könnte ich es auch wieder umschalten. Das sind jetzt Konfigurierungsoptionen am Template. Auch an den Elementen können wir Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel kann ich hier über so ein Zahnrad sagen, ich möchte das Element mit einem bestimmten Farbschema darstellen. Sagen wir rot. Dann wird es rot. Oder wenn ich das dann nehmen würde und in die Seite zue, dann wird es auch ein bisschen anders dargestellt. Dann hat das so eine rote Überschrift. Ähm, diese Einstellungsmöglichkeiten an den Elementen sind natürlich auch abhängig vom Template bestimmbar, auch im Prinzip abhängig von der Spalte bestimmbar. Ähm, ich kann also sagen: Die rote Option im Zentralbereich sieht gar nicht schön aus, also möchte ich die nicht haben. Dann wird die halt auch nicht, äh, würde die nicht erscheinen. Das ist allerdings jetzt hier in dieser Demo eben äh, relativ flexibel gehalten. Wie gesagt, wir können an den Elementen Einstellungen vornehmen, wir können an dem Template Einstellungen äh, vornehmen. Ähm, und was wir auch können, ist natürlich das Template wechseln, weil alle diese Inhalte sind jetzt nicht, äh, ein, sind nicht irgendwie in einem großen Blob zusammengepackt, sondern es sind alles einzelne Dateien. Und diese Zusammenstellung, die ich hier mit Drag und Drop angerichtet habe, die wird auch wiederum in einem XML gespeichert, welches halt die Referenzen auf die einzelnen Inhalte hat. Und wenn ich jetzt ein anderes Template auswähle, ähm, dann werden dieselben Referenzen eben in dem anderen Template dargestellt. Was wir hier vorbereitet haben, weil es auch zum Thema passt, ist äh, Mobile Devices. Das ist jetzt ein klassisches Desktop-Template. Man könnte sich überlegen, das hat die Agentur so entworfen, es soll genauso aussehen. Ist halt nicht unbedingt barrierefrei, vielleicht auch doch, weiß ich nicht. Aber es ist mit Sicherheit nicht mobil, weil auf einem Smartphone würde das nicht gut funktionieren. Was wir jetzt hier tun können, dafür haben wir so eine Technik integriert, ist, wir können ein Template auswählen. Und es gibt jetzt hier zwei Auswahlmöglichkeiten, Desktop und Mobile. Im Prinzip könnten das auch mehr sein, aber jetzt hier in dieser Demo gibt es halt ein Desktop und ein Mobile Template. Wenn ich jetzt hier Mobile Template auswähle, werden mir die Inhalte alle in, in sehr ähnlicher Form dargestellt. Hier auch wieder mit zwei Spalten. Ich kann auch mal wechseln in diese Startseite. Da sind es jetzt halt tatsächlich auch noch drei. Aber wie man sieht, es sind hier zum Beispiel ein etwas anderer Slider. Eigentlich derselbe Slider, derselbe Inhalt, aber eine etwas andere Darstellung. Und dieses Template ist jetzt basierend auf dem Bootstrap-Framework. Das ist ein Responsive Design Template, was zurzeit sehr populär ist und das bedeutet, ich kann also jetzt hier den Browser zum Beispiel schmaler machen und wie man sieht, jetzt fallen halt die Elemente untereinander, dann habe ich das Menü so zum Ausfahren und wenn ich es breiter ziehe, dann, man sieht ja hier, wie die Spalten auch ihre Breite wechseln. Ähm, ein schönes Gimmick ist auch, wir können Elemente, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt eignen in einem, sagen wir mal, ich hätte jetzt da ein Flash-Element auf der linken Spalte, für den Desktop ist das ja, Okay, wenn man das mag, Flash, ähm, wird ja durchaus noch verwendet, kann aber ja im mobilen Bereich nicht verwendet werden. Deswegen können wir äh, Elemente, die sich auf der Seite platziert äh, habe, auch einschränken, in welchem Template sollen die dargestellt werden. Das kann ich hier über so ein Zahnrad wieder tun und da gibt es unten Show in Template Desktop Mobile. Wie man sieht, ist dieses Element hier nur vom Mobile angehakt, weil wer ganz furchtbar aufgepasst hat, stellt fest, das sind die neuesten Meldungen. Wenn ich aber in das Desktop-Template wechsle, da steht das, ist das gar nicht hier. Hier gibt es aktuelle Veranstaltungen, aber nicht Meldungen. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte das nicht im Desktop sehen. Die Suche ist weg. Gehe ich auf das Mobile, äh, ist sie halt weiterhin da, allerdings da unten. Gut, kann ich auch nach oben schieben. Ähm, und hier oben auch, wenn man genau hinschaut, das ist auch ein echt ein anderer Header. Der Header ist auch eingeschränkt. Da gibt es dann zwei und man sieht immer nur den einen, weil hier sind halt die Logos, damit es dann passt, wenn man es zusammenschiebt, äh, etwas kleiner. Ja, das zu dem Mobile-Bereich. Ich weiß nicht, wie sieht's aus? Zeit? Ähm, ja, alles klar. Dann vielen Dank für Ihr Interesse. Danke Alexander für die Präsentation von OpenCMS.